park stellflächen zur Verfügung zu stellen, ist eine durchaus sinnvolle Maßnahme. Sie sollte jedoch hauptsächlich in der Region stattfinden und nicht an der Stadtgrenze. Es ist unmöglich, etwa für 120.000 Bäcker, die pro Tag nach Graz kommen, an der Stadtgrenze selbst Stellflächen zur Verfügung zu stellen. Sondern es ist wichtig, in der Region das park zu fördern. Die S-Bahn bringt Fahrgäste nach Graz und durch günstige und kurze Umsteigebeziehungen zur Metro, zur Straßenbahn und zum Bus erfolgt dann innerhalb von Graz mit hohen Kapazitäten eine Feinverteilung.